die die Aufnahme auch starten? You could if you wanted to, but you don't need to. I could start if, if you really want, if I really wanted, and I wanted, I wanted light. Chris, Gold, miteinander. Sehr gut miteinander. Servus. Willkommen kommen zurück zu Minecraft Islands. Yes. Die Minecraft Inseln. Ja. Ja, ihr dürft heute raten, welche Sprache ich oder welche auf welche Sprache ich Minecraft umgestellt habe. Habt. Mhm. Cool. So. Das dürft ihr raten, Leute, Ey, weil ihr so mal, geil Maxi. seid. Guck mal ja, den bitte. Ertrag von unserer Monstervolle. Oh toll, das kann ich essen! Eineinhalb Stacks äh, solches Fleisch. Rotten Flesh, ja. Ihr ahnt schon, welche Sprache es ist: Rotten Flesh. Bone. Gumwood Planks. Black Stopped Sheepskin. <lacht> Canoe. <lacht> <lacht> Wheat Seeds. Stone Blue, ja, der Blau oder so, und so, ne? Also, ihr könnt ja mal raten, was das für eine behinderte Sprache ist. Deutsch, Deutschland. <lacht> also, ratet mal schön, Leute. Ratet einfach mal. Schreibt in die Kommentare. Beteiligt euch auch mal hier aktiv an diesem Let's Play ja, bitte, und schreibt es mir wär, in die Kommentare. Wär, wär echt toll. Das würde uns freuen, daran kann, daran kann es sich dann der liebe Fensterkiller wieder aufgeilen. Genau, meinem YouTube Money. <lacht> ja, ich verdiene auch YouTube-Money. Ah nein, ich verdiene noch nicht einmal was ist. Scheiße. Scheiße, wieso mache ich das Hast du die Monetarisierung <lacht> eingeschaltet? Ich hab das gar nicht eingeschaltet. Äh, uh, ich hab's ausgescheut zur Zeit. Ausguten. Uh. Because uh, of. You motherfucker, you left it free! Jetzt muss ich es so umbringen, das Viech. Oder, du Hast du mich oder so? Ich arbeite bei Peter, du Tiertüter. Beim Peter? <lacht> <lacht> er arbeitet beim Peter? Was? Nein. <lacht> bei der komischen Tierorganisation. <lacht> mit Feder. Peter. Was mit der Petra? <lacht> <lacht> Aua! Ich schlocke jetzt mit dem Flug. Na, der Wurm! Mit dem Flug! Ja, so heißt es. Oh, fuck okay. <lacht> ja. Stone Pickaxe! Na, na, na, mit dem, äh, mit dem da, mit der Hope. Ich bin ja hier. I'm here. I'm Ach, he. Flug. <lacht> I'm nearly here, okay. I'm nearly, I'm nearly he. <lacht> wir, wir brauchen äh, Melonen. Oh shit, stimmt. Da brauchen wir aber so einen konzern Da brauchen wir aber also einen Dschungel. Oder Dungeon. Wir den Dschungel. Oder Dungeon. Oder Dungeon. Äh, Dsch Dschungel, Dschungel. Dschungel. Dschungel. Kannst, kann's du bloß am Festland gehen, weil bei uns so herum. Nein, wir gehen aber nicht aufs Festland. Wir sagen mal Islanders. Wir Islanders. We, we're very British. Mm -hmm, we're genau. so British that we don't go into the Hardland or Fixedland. Fixedland. Ja. Fixedland fixed land, was? <lacht> so. Oh, da ist ähm, eine Kartoffelzeug? Da ist Kartoffel. Ah, Euer Buhr, bist du mir gefolgt? Er ist mir gefolgt? Ja, der Er hat, mich, er hat mich gestalkt. der Stalker. Hey, ist ein, ein Boot. Ein Stalking, yes indeed. Dann. Ja, das ist meinst du, Spacko. Oh, uh. hab ich kaputt gemacht. Nein, hab nicht. <lacht> Aber ich nicht Ja, ist ja also wurscht. Ist ja wurscht, du brauchst ja nicht mehr. Es ist ja egal, ich brauche es ja nicht mehr. <lacht> es ist ja egal, ich brauche es ich nicht mehr. Wurscht, ich wurscht, die brauche es ja nicht mehr. Ich <lacht> <lacht> wurscht, Mir war zu wurscht. So, Freunde. Freunde. Freunde, Freunde. Seid ihr schon drauf gekommen und auf welche Sprache ich das umgestellt habe? Am Ende vom Video, am Ende vom Video sage ich euch. Lol, eine Redstone Blutspur. Cool. Where the fuck is a Redstone Blutspur in unserem alten Tunnelsystem? In deiner euden im Tunnelsystem. <lacht> ich feiere mich gerade selber. Ja. <lacht> ich klopfe da virtuell auf die Schulter. Ernsthaft, das war aber für der Scheißwitz eigentlich. Ah. Ich hol mir noch ein bisschen einen. Gravel! Er heißt sogar Gravel, wow. Den brauche ich nämlich für meine Straße. Für mein Straßensystem. Autobahnsystem. Autobahn, ja, genau. So ist es. Ach, du bist da unterirdisch. Ich bin underirdisch, nein, ich bin nicht unterirdisch. So. ich bin unter bosse auf die Schulter geklopft. Hast du mich geschlacht oder was? Ich hab, ich hab dir auf die Schulter geklopft. Du hast mir geschlagen, mich geschlagen. Du hast mir geschlagen. Du bist der Bin Laden, du hast mich geschlagen, was? So, oh Scheiße, der <lacht> <lacht> <lacht> so so Zauberfuhl. ja Idosau. Schleeeee. Idosau. So müsste man mal ein Let's Play machen. Ach so, erträge ich nicht. Ich mach's nicht mehr lang. <lacht> ja so, Drake, oh trick. nein Leute, trick. es wird nicht wieder so aushaften wie die letzte Folge. Bitte, bitte, What? bitte. bitte. Oh, von doch her oben schaut es ziemlich gut aus, das ganze zeigt, Wenn jetzt nicht meine, meine, mein, mein Hunger da hätte. Where also are bin. you? Where are you? Da, on top of our island, looking down onto the sheep farm. Looking down onto the sheep farm. Das ist awesome. Ich not nicht you harm was. Ich wollte einfach nur irgendwas, das ich auf Sheepfarm rammt, aber es gibt nichts, was ich auf Sheepfarm räumt. Ram! Ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, But ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, It's so overdriven. It's so overdriven by your mother. And her Lover. Was? Ah, deine Mutter hat doch keinen Lover, ich hab's vergessen. <lacht> so. <lacht> oh, es ist so hot in meinem Zimmer, was weißt soll du das? Es ist sau hot in meinem Zimmer. Das ist wegen meiner Präsenz. In das mein Zimmer ist ganz ist normal. Hot da. Und, Und beim Hosenkotter ist nur Hotter. Boah, <lacht> der war mega scheiße, Buhl. Oh. Nur um wieder mal so Product Placement zu machen. So. Oh, jetzt googelt jeder Hosenkotter. <lacht> ich glaube, die haben wieder mal Internetpräsenz. präsent, ich weiß gar nicht. Scheiße, Buhl, suche mal Hosenkotter. Aber warte kurz. Muss ich kurz. <lacht> Out of the game going. Es, es, es muss einfach. Es muss Hosenkotter geben. Ja. Das blendet dann bei dir. Ich kann es leider nicht einblenden, weil ich habe aber keinen bildschirm aber du schlecht. und so, hast einen kein <lacht> <lacht> uh, Eine Mühre okay. ist fertig. Wow, aber dafür wird auch uh, widme, widme ich mich euch. Euch. Euch. Oh, ich. oh der, der Ausschnitt. Aha, ist ja schlecht. Der Ausschnitt Frage. ist schlecht. Doch, die Der Ausschnitt von wem? Präsenz von dir. Die ja. haben da internet ah, ja. nein. Im Video gerade. Ich bearbeite es gerade so schlecht mit, mit, mit Dingsbums. Open Broadcaster. Open Broadcaster. Ich kenne einen. Doch, der, sagt immer open, der sagt immer Open, open Broadcaster. <lacht> <lacht> open Broadcaster. Das ist so geil. Und dann ich so, ist es ein Broadcaster? <lacht> <lacht> So, oh, herzlich willkommen bei Hosenkotter. Ja. <lacht> Was zum Teufel? Ja, really. Oh, really now, Alter. Ihr Hosenf Hosenfachgeschäft. <lacht> okay. Schlecht. Schlecht. Und hier seht ihr mein, mein Islands Part 12-Upload, der jetzt fertig ist, ungefähr. So. Ich hab und den Part 12 und 13 schon lang hochgeladen, du Opfer. Ich nicht. Haha. Ha. <lacht> weil ich scheiße bin. Ach, weil du scheiße bist. <lacht> <lacht> <lacht> Schlecht. Schlecht. Okay, Schlecht. Leute, wir sind so behindert, aber es ist... Irgendwie macht es uns Spaß, oder? Ja. Es deswegen macht, uns macht uns Spaß, behindert ja, zu sein. Ist, nein, eigentlich muss Also, weil wir Geld dafür kriegen. Also, ich zumindest. Also, eigentlich nicht, aber irgendwie <lacht> Was? Also, Alter. Wieso Oefi, ist da eine dies, Treppe? Wifi, wenn du das sagst, ich bin nicht der einzige unlogische Mensch auf dieser Welt. So, das handelt die Was Holbecks. zum Teufel? Barbie. Barbie. Barbie, was? Ist ein Ofen. <lacht> Uns Inventar ist Backpack. <lacht> ja, das ist cool. Was zum Teufel. Jetzt kannst du das eigentlich auflösen, was das für eine Sprache ist. Ist die Folge schon vorbei? Na, nur lange nicht. Dann löse es nicht auch. Wir haben was an Musik. Wir playen. Irgendwas. Irgendeine Scheißregel. Warte kurz. C'est le temps de la musique. C'est le temps de la musique. Musique, musique, j'aime la bite. Was? <laughs> Alter, was <laughs> machst du da für einen Drake? Drake? Was machst du für einen Drake? das kannst du nicht machen ich werde mir jetzt mal diese Scheiße. fensterfalle diese fensterfalle <lacht> diese falle zugemüter die führen oh, das ist ja sehr geil sehr. da die falle naja aber geil. die ganzen zombies also erstens das spawnen fast überhaupt keine zombies und zweitens ist die sehr ertragslos und ich muss den zweiten stock jetzt einmal abreißen weil das spawnt nichts im zweiten stock im zweiten stock da, da möchte keiner hin? naja weil du gibt's kein freibier <lacht> Ruhe. So, jetzt wird das zweite Stück abgerissen, abgerissen, abgerissen. Oida, so ein, ein eins von den ersten Let's Plays, die ich gesehen habe, ja gesehen habe, jemals gesehen habe war, also erstens Risen. Mal Assassin's Creed 2 von CK. Ich weiß nicht, ob es den alten türkischen Let's Player noch gibt. Nein, ich weiß gar nicht, ob er türkisch war. Ich glaube, eher nicht. <lacht> gibt es? Ah, stimmt. Das, das ist ja schon ewig hier. Den Hast du das gehen. auch angeschaut, du Depp? Nein, wir kennen den Let's Player. Um, LOL. Der, glaube ich, uh, ist immer noch aktiv, oder? Ich weiß gar nicht. Der ist noch aktiv, glaube ich. Muss ich mal wieder vorbeischauen. Den habe ja, ich eh abonniert, glaube ich. Den habe ich ewig schon abonniert. Nein, jetzt Creed 2 und dann natürlich auch Risen. Risen 1 und... Ich weiß noch, mir ist die Grafik damals so brutalst vollkommen. Also ich hab mir so gedacht, Alter, fuck. Welches Risen? Du, das erste. Ah, Alter, das hab ich auch noch. Aber das... Das hast du, oh mein das Gott. Das hab ich, ja. wir jetzt auch haben, scheiße. Schlecht. Ey, äh, äh, äh, ich hab so eine computerbild spieler dvd da kannst du das auch installieren, glaube ich. Mach du Ernst? Ja. Ja, mega geil, Leute. Da hab ich Risen 1 drauf, glaube ich. Ja, ich glaub schon, ja. Das ist mega geil. Ich hab die gerade die VDA. Ah! <lacht> Natürlich nicht. Ähm, aber ich kann das jetzt mal geben und dann können wir. Da könnten wir ein Let's Play machen. Aber wir haben ja so viele so viel Pläne, um Let's Plays zu machen, die wir wahrscheinlich nie durchbringen werden. Na, no, mit Sicherheit. Ja, also das ich ist meine. eine. Aber wir mit, mit, mit verankennen jetzt noch nichts, aber ein Let's Play möchte ich schon gerne machen. Es hat ja. mit. Es hat mit Bürgermeister sein zum tun. Boah, du möchtest nichts verronen, du Idiot. Es ist ein, äh, Und ein ja, anderes nicht. Let's Play hat mit was anderem zum Tor. Ach wirklich? Mal nix. <lacht> es hat mit was anderem Es hat hey. mit Autos zum Tor. Und mit einem Diebstahl von Autos. Oh. Mit einem großartigen ah. Diebstahl von Autos. Ah, der, ja, der ist echt großartig. So, jetzt haben wir eigentlich... <lacht> jetzt ist es auf Schwedisch schon müssen dann war das ein. Ich Ein wenig an Ja, auf Schwedisch sage ich dann einfach so: Ja, denn dann jettet doch ein un Ungefähr so, weil ich einfach keinen Plan habe, was ich sonst sagen soll. So, Freunde, es ist Time to Fuck, oder? Nein, oder auch nicht. Fail. Was? Barley? Barley? Ist das dein Ernst? Barley? Was soll ein Barley bitte sein? Ähm, Raps oder irg irgendein anderes äh, Getreide ist das, oder? Raps, das ist ein droht, ja. Ein droht, ein ganz normales droht droht für alle preußischen Zuschauer unter uns, unter uns, ja, unter die uns Zuschauen. Äh, ein Droit, das ist das ist Ein das ist ein Wort. Ein Trot ist ein Wort. Ein Droit ist ein Wort. Ein ist also Und ein Droit, das, <lacht> ja. das müssen wir dreschen. Aber da gehen wir einen Und die Kernel, die gehen da das ist, das ist dann Welt, macht man da Und da machen wir Brot. Da macht man dann ein Brot draus. Und dann gibt's ein Draht, aus dem kann man ein Bier machen. Ja. Und das ist dann ein Gersten. Ein Gersten? <lacht> ja. Alter, was? Schön. Ja. Kultur und die, die Leute mischen. Ja, wahrscheinlich. Mann. Bring jetzt ein paar Ummi, bringen. Bringe den um, ein großer Schaf. Amokläufer. <lacht> <lacht> bitte, bitte. Na, das meine natürlich nicht. bringe doch keine Leidung. Um. Doch, du spielst Computerspiele. Du bist ein Amokläufer. Ja. Mm, yeah, super. Super. Well done, motherfucker. Oh, da bin fast tot. No, no, you not do this. You not, you not do this. Ich bewirf dich mit einem. <lacht> you, no, you not do this. Alter Bub, ich, ich hab.. ich hab nicht mehr viel Leben. Ich hab nicht mehr viel Leben. Get Was the passiert fuck eigentlich, oder, mein? wenn man auf so, so weiße, bunte Schafe drauf springt? Was passiert eigentlich, wenn ich dir einen Pfeil in den Hinterkopf schießt? Ein Feuer auf die Schafe drauf. Aaaaaaaaaaaaaaaahhhh <lacht> <lacht> Alter, ich brauch was zum Phrasen! Ich erwach's nicht mehr. <lacht> Ich hab was zum Phrasen. Du kannst jetzt Zombiefleisch Phrasen. Ja, ich Phrase gerade Zombiefleisch. <lacht> So Ach, fahren. Freunde, läuft bei mir, oder? <lacht> <lacht> Aber wir haben Spaß dran. <lacht> mhm. Und wir was? Genau. Ihr seid uns scheißegal, Bros. Bros. Oder Hose, whatever. <lacht> ich hätte ich hätt lieber Hose als Bros. Mal ganz ehrlich. Warum der PewDiePie immer seine Bros. da macht, ist mir schleierhaft. Ja, er ist für gender für, für, für Gender Equality Ach so, er ist für Gender Equality. Gender, Gender, ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Sind da der, mal die ja. behinderte Schallplatten wieder eine, oder? Die werden jetzt ja. die ganzen Leitern nerven. Die Schallplatten mit Down <lacht> Oh, that was Music Das ist eine dance. Schallplatten, eine Schallplatten, die an einem an einem Eck hat ein Eck. Also an ein, ein Viertel von der Schallplatte ist eckig. Oder quadratisch. Und die anderen sind rund. Das ist eine behinderte Schallplatten. Safti, muss man das jetzt mal kurz ausschauen? Ist das echt so? Na, so? aber das ist ja kein Behinderung. Bist du deppert? Warum sagst du das denn dann? Jetzt <lacht> kommt Schlopfer. Du hast schaust sleep, auf the neighbors die Neighbors. <lacht> Lol, ich kann sleepen. Ich kann auch sleepen. Voll geil. Also, Leute, da die Folge bald zu Ende sein wird, ich sag's jetzt einfach. Es ist Australian English. Australian English. Aua, ich hab bloß noch ein jetzt. Herz! buah, buah, buah, buah, ich hab sonst. Buah. Buah, ja, <lacht> <lacht> Ich sonst. <lacht> <lacht> nicht so ein Drake. Kann Spuren von bayerischem Dialekt enthalten. Mhm. Oh, ich um genau so zu, zu sein nur der bayerische Dialekt oh, ja, oh, von vor oh. von, von Boss, okay. ja, ja. Aber ich muss sagen, so, der, der Dialekt variiert auch schon ähm, in, in, in so einem regionalen oder lokalen Bereich. Ja. Also, zum Beispiel die einzelnen Städte haben schon unterschiedliche oder einzelne Familien. Du meinst Felshof und so, oder? Ja, die haben schon unterschiedliche Dialekte. Ist sehr ja, unterschiedlich. ist echt so. <lacht> das ist nicht interessant. Ich greet ja, dich. Ah, ist der. He, there ist er, da ist Da Hallo, das ist die Amanda. Amanda, wie are, are, are you heute? <lacht> How are you? Two? What the fuck? No, you got it, you bitch. You got it, you bitch. I hate your you your star, you star, your you I start with bin genau, <lacht> <für> <lacht> <lacht> <lacht> End ja, zwei oder so. <lacht> Ah ja toll, mit zwei finden wir sicher das End. Ist schon klar. Das End haben wir doch schon mal gefunden, oder? Ach, am Anus haben wir das End. Wir haben das End schon mal gefunden, okay. Ja, aber wir werden es nur mal finden, weil... Ich... Buh, ich habe auch jetzt. Herz. Wenn ich stirb wegen dir, dann... Dann buh die so richtig durch. <lacht> Was? Okay, ähm... Äh, auf jeden Fall... Du alter Burenländer! Was? Das ist in Afrika drunter, Burenland. Südafrika. Schön. Ja, ich habe nämlich äh, von wie hat der Huhn so kosten von Amen. W. Rabe, Wilhelm Rabe, Stopfkuchen gelesen. Das Buch müsst ihr euch unbedingt zu Gemüte führen, wenn ihr lebensmüde seid und sterben wollt. Ah, weil das das tötet Gehirne ab, das Buch. Das tötet Gehirne ab. So wie mein das Kampf. Das ist wie Desinfektionsmittel für für Gehirnzellen. Okay. Boah ja. heute <lacht> mein Kampf ist so ein Scheißdreck. Das ist so jetzt wieder frei erhältlich. Ja ab o, o, ab Januar glaube ich, oder? Na so ein Dritter, der soll ja gar nicht weltlich sein. Doch, ich möchte es ich möcht lesen. Du, das du möchtest, du möchtest ja. meinen mein Kampf von Adolf Hitler lesen, okay. Ja, und ich sage so jetzt ganz öffentlich und ich, ich sage so jetzt, dass ich ein Nazi bin. Nein, ich bin kein Nazi. <lacht> <lacht> cool, so. und ich <lacht> so, Schau dir über das FBI bei meinem Spiel vorbei. Ich bin, ich bin eine, ich vorbei. gar nicht radikal. Ich verschirrst dir gleich <lacht> aus! <lacht> ich gleich. Und ich habe ein halbes Herz. Wart, wart, wart, wart. wart. Oder ganz jetzt? Herz. Get out of my sand, motherfucker. Get out of my sand. 360! 360 No-Skope! 360! Ui, ich bin was Hör auf! 360! ich stirb, ich stirb! Three, ich ich kreise auch nicht! 360 uh. no, 1060! Was? wenn ich meine Maus setze, die ganz auf, ich stell, dann wird's einfacher, wahrscheinlich. Wart, bleib einmal bleib ah, mal okay. stehen! Nein, ich bin was tot. <lacht> Bist du deppert! 360! Ja! Watt, <lacht> ich mach's nicht mehr lang, wohl! <lacht> ja, das ist Risiksti! Genau, da war ich Zeit, Motherfucker! 360! Oh, fuck. 360. Nein. Ja, das wird gerade so schief aus, auf der Aufnahme. Wenn ich mir die ganze Zeit. Nein, ich hab gehört, wir müssen mal die Folge beenden. Nein, das ist <lacht> aus der falschen Nicht jetzt? Ah, 1000 Doch, wir müssen, wir müssen jetzt die Folge beenden, auf alle okay. Fälle. Auf, auf alle Fälle, Fälle weil sonst wartet es aus. Genau. <lacht> So. Heute, Buu, ich hab Uhrherz. Wieder nett. Hey, hinter dir ist ein Zombie. Oh, das ist aber hey, nett. So so ich grüße dich. Sehr's. What the? <lacht> you kicked the bucket. <lacht> And Maxi failed once again. <lacht> Was? Buu, ich kann nicht von meinem. Jetzt kann ich. Buu! Los. Bitte. ich kann nichts einsammeln, weil ich rumback. Oh. oh, ich barg richtig rum. Schläge. Hey, Buh, du hast mich umgebracht. Das gibt so, so Rache irgendwann mal. Ich kick die irgendwann mal so ab irgendwo. Auf dem Server slash kick. Naaaa. No. Merci, Buh. Gut Merci. dann, Leute. Merci. Bis zum nächsten Mal. Wir beenden jetzt die Folge, habe ich gehört. Servus, Leid. Servus, Leidlz. Bis zum nächsten Mal. Viel ja. Gut miteinander. Servus. Hurensohn. <lacht>